Anschreien am Montag, die 17. Folge, es ist die Woche der Entscheidung. Die Große Koalition hat einen Koalitionsvertrag mal vorgelegt und jetzt hat die SPD noch die Möglichkeit, da drüber zu gehen und jedes SPD-Mitglied kann sagen, ja will ich, ja will ich nicht. Ja, und da stehen ganz, ganz viele Punkte, also über 170 Seiten und für jeden ist was dabei, aber ihr könnt das ja nur für alles machen. Das heißt... Jetzt, liebes SPD-Mitglied, kaufst du das gesamte Package. Und wenn du an einer Stelle sagst, oh, das finde ich ja schön, das hätte ich gerne, da gibt es einen Punkt. Und dieser Punkt, den musst du dir sehr, sehr gut überlegen. Das ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Wie wir gehört haben, wird einer der ersten Punkte der Umsetzung, das sofortige Einführen der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, ein, sozusagen Action-Item sein der neuen Großen Koalition. Was das genau bedeutet, diese Einführung äh, der Bürgervollüberwachung, äh, könnt ihr in eurem eigenen Blog Sozis gegen äh, Vorratsdatenspeicherung, was ich unten auch verlinke, äh, mal nachlesen. Ähm, das ist genau der Punkt, wo euch eure Enkel mal fragen werden. Opi, Omi, wie konnte das denn 2013 dazu kommen, dass des NSA trotz des NSA-Skandals, trotz des Geheimdienstskandals, die Antwort der Partei, in der du damals warst, zu, zu fordern: Ja, wir wollen mehr Überwachung. Ja? Guck in den Spiegel, üb das schon mal, weil diese Frage werden deine Enkel, gegebenenfalls deine Kinder, dir stellen. Und ein äh, liebes SPD-Mitglied, also. Äh, ich habe enormen Respekt für jeden, der jetzt da noch Aufklärungsarbeit macht. Und es gibt viele Punkte, ja, nein, ihr unterschreibt mit dem Kreuz, dass ihr jetzt dafür seid, dass dieses Überwachungsinstrumentarium sofort eingeführt wird. Also jeder, der Ja macht, akzeptiert auch das. Und das ist Beteiligung. Und ja, ihr seid jetzt die Beteiligungspartei, weil ihr den Mitglieder entscheidet. Und du bist mitbeteiligt, wenn du da jetzt ja und damit auch ja für die Vorratsdatenspeicherung, äh, Implementierung. Und wie ich mich darüber aufrege, dass euer Gabriel nach außen kommuniziert. Ja, ja mit dem Breivik und damals äh, die, und die Instrumentalisierung des... Oh, ich, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich schreien möchte. Die Instrumentalisierung von dem Breiweg. Zu sagen, ja, äh, da, da sieht man, wie gut die Vorratsdatenspeicherung ist. Drauf geschissen, die war nämlich gar nicht aktiv damals dort. Ja, und, und, und, und, und, und da sieht man, wie perfide, wie perfide die Macht gewollt wird. Ja? Also es gibt ja Dinge, da kann man sagen, aber ist das Verhandlungsmasse? Ist Verhandlungsmasse die volle Überwachung der Bürger, weil genau das ist das. Überlegt mal, <lacht> Ach, ich habe mich genug aufgeregt, ich gehe jetzt arbeiten, damit ich wieder Steuern bezahlen kann, damit ihr hier in die, durch euch solche Gebäude finanzieren könnt. Ah, lieber Bundestag, äh, liebe SPD-Mitglieder, ich bitte euch, genau, oder ich fordere euch auf, geht in euer Gewissen und stellt euch die Frage, wollt ihr daran beteiligt sein, dass die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird? Und ich steh weiter hier. Also, ist ja jede Woche, 17 Wochen sind schon. Äh